Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Verlosung. Diesmal ist alles ohne Intro, kein Einstieg, kein sonst was. Die Verlosung wird so sein wie in den vergangenen Tagen, vor allem mit den Hashtag und so weiter Regeln von gestern und Teilnahmebedingungen von vorgestern. Ich werde morgen am 27.12. um 16 Uhr auslosen und das Spiel spiele ich damit den Gewinner am 29.12. um 20.30 Uhr. Falls ihr nicht gewinnen solltet, dann habt ihr noch zwei Chancen, nämlich am 31.12. und am 1.1. Ich wünsche dann viel Glück, ein frohes Fest und tschau's bis zum nächsten Video.